Herzlich willkommen hier zur High-Energy-Motorrad-Talkshow mit heutigen Kandidaten wie zum Beispiel Luca Grünwald, Philipp Oettel und Julian Trummer. Wer die schon so ein bisschen kennt und verfolgt, der weiß bestimmt, was das hier für Kandidaten in unserer Runde sind. Wer sie noch nicht kennt, der sollte sie mal kennenlernen und dem helfen wir jetzt auf die Sprünge. Wir haben hier unseren Philipp Oettel. Als Supersport WM Gesamtdrittplatzierter aus dem Jahr 2020 Julian Trummer, ähm, TT-Fahrer mit einer Bestplatzierung im 9. Platz auf der Isle of Man mit IDM und British Superbike-Erfahrung. Und zu meiner rechten Seite haben wir noch den Luca Grünwald als IDM 600er Meister und mit Supersport 300er -Gesamt Platzierung und noch vielen weiteren. Heute geht es um folgende Themen. Wir vergleichen ähm, diverse Sachen bezüglich fahrerischen Themen äh, zwischen Isle of Man, TT und dem normalen Rundkurs, wo wir ja dementsprechend unseren Julian und die zwei anderen Kandidaten hier haben. Wir sprechen um den Kampf der Motorradhersteller. Wie unterhalten sich die Motorradhersteller in der WM, in der Profiliga untereinander? Wie sind die Kämpfe untereinander? Oder sind die doch alle gut Freund? Wir unterhalten uns um die größten Fehler der Hobbyfahrer auf der Rennstrecke, die Meinungen der Profis dazu. Wir reden über Traktionskontrolle. Braucht man die oder ist die absolut nutzlos? Und zu guter Letzt, wie arbeiten Profis auf der Rennstrecke, um noch schneller zu werden? Alles dies, was ich gerade gesagt habe, gibt es in den nächsten 25 Minuten in diesem Video. Bleibt da dran, wird extrem spannend. Bis gleich! Freut mich, dass er wirklich erschienen ist zu mir. Das ist echt eine Ehre für mich. So die wirklich die Kampfgiganten hier aus dem Motorrad, aus dem deutschen Motorradmotorsport hier bei mir am Tisch zu sitzen zu haben, ist wirklich eine tolle Sache. Uh, wie geht's euch? Geht's euch gut? Bestens, bestens aus dem österreichischen Stirm, aus der österreichischen Steiermark genau, hochgefunden genau. In nach Niederbayern. Der Philipp, du kommst woher? Uh, aus tiefsten Bayern, Bergskon. Aus dem tiefsten Bayern, aus mhm. Bergskon. kannst mhm. gut bergsteigen da, ne? Ja. Da ja. fahren wir aber okay. hin zum Wandern. Ja. Ja, genau. super. Da bin ich auf einem anderen Urlaub machen. <lacht> ja, das ist ein Privileg. Ja. Ja. Und Luca, du bist gar nicht, du hast die erste Anfahrt, glaube ich. Ne? Ich habe gar nicht so weit, nach, Landkreis Mühldorf, da bin ich gleich mal da. Ah, so eine halbe Stunde ungefähr. Das ah, halbe ja, das Stand, geht. Ja. Das super. geht gut. Um, ja. Und freut mich natürlich, dass ich vorbeischauen kann. Ja, gefreut mich, super. Ja, dann gehen wir mal drauf an. Ich meine, ihr kennt euch untereinander natürlich, ihr läuft euch im Fahrerlager über den Weg, oder? Oder, oder ist es das so, dass ihr euch schon lange nicht mehr gesehen habt? Oder wie, wie, wie ist das so? Ja, wir haben uns letztes Wochenende beim WM-Lauf im getroffen. Stimmt, getroffen und ja. sonst beim Trainieren, Trackties und so ja. ab und zu. So. Ist das dann abgemacht oder laufen wir sich zufälligerweise überweg? den Weg? In dem Fall, ich bin ja da kurzfristig eingesprungen, sonst hätten wir uns jetzt bei den Rennen eigentlich nicht gesehen ja. in dem ja. Jahr. Aber am Sonntag haben wir eh ja noch geredet, ja. fahren wir jetzt eigentlich uns das nächstes Mal sehen, ob wir Radfahren oder so. Ja. Jetzt haben wir es da, wie früher mit Ja, du hast ja, Luca, du hast jetzt einen kurzfristigen Gaststart in der Supersport, wie eben nochmal gemacht in Most, äh, letztes Wochenende. Äh, das war überhaupt nicht geplant, oder? Na gar nicht. Also ich bin im Endeffekt von der Couch ähm, dann nach Most gefahren äh, mit so einem Tag Anlaufzeit ungefähr und bin da kurzfristig eingesprungen. Aber war cool, cooles Event und ja, war ganz, ganz ähm, wie soll man sagen, war schwierig, natürlich am Sonntag dann, aber es war ein ganz gutes Ergebnis am Schluss. Du bist äh, 13. geworden im Rennen, oder? Genau, 13. Platz im zweiten Lauf, also drei Punkte. Ja. Das war für so einen Kurzeinsatz schon nicht so schlecht. Vor allem, du hast ja überhaupt keine Trainingszeit jetzt auf der 600er gehabt, da du <lacht> ja momentan IDM 1000 fährst, also Superbike, äh, bei Kiefer Racing, auf BMW, glaube ich. Gell? Genau. Ja, und hast ja somit jetzt die Adaptions, keine Adaptionszeit gehabt, sondern hast ja im Endeffekt nach dem Ost auf Supersport Motorrad und Free-Practice und Qualifying, ne? und Ja, das war mit das Schwierigste. Also das Level ist natürlich gescheit hoch da im Moment und man hat halt einfach nicht so viel Trainingszeit, um sich auf die ganzen Sachen wieder einzustellen. Und hm. das war eigentlich das Größte oder das Schwierigste am Wochenende, sagen wir so. Ja. Okay. Wie ging es dir, Philipp, du als, als, als, als Profi in der Supersport-WM bist du schon länger jetzt dabei bei, beim Kawasaki-Team, ne? italienisches Kawasaki-Team ist das, gell? Ja genau, ähm, bei, beim Team Puggetti ja. fahre ich seit letztem Jahr und äh, die Kawasaki kenne ich mittlerweile ganz gut. Most habe ich nur von, von einem halben Tag Trackday kennt, aber ähm, hat mir eigentlich gut gefallen, muss sagen. So. Und ja, es, wie der Luca schon gesagt hat, also im Moment ist ein extrem hohes Level in der Supersport-WM. Und ja, da muss man die, die wenige Zeit, was man wirklich am Freitag hat mit zwei Minuten, und wenn man dann wirklich auf ein neues Motorrad kommt, was man nicht kennt und dann auch noch von einer anderen Klasse, Klar, die Strecke kennt man, aber das ist. Aber du eine sprichst jetzt vom, vom Luca, Luca in dem Fall, ja. ja. Also das ist schon aber eine du, Herausforderung. Du kanntest ja DICE, DICE Supersport 600, ja. Äh, kennst du ja dementsprechend gut, ne? Von, von auf jeden Fall kennt das Motorrad mittlerweile ziemlich gut und äh, das Team kennt das Motorrad seit zehn Jahren, mhm. weil es unverändert ist und äh, die haben ein Base Setting gefunden, wo, äh, wo auf ziemlich jede Strecke wirklich gut passt, oh, und das hilft eigentlich ungemein, muss ich sagen. Okay. Also, wir machen schon noch kleine Abstimmungen, aber in der Supersport-WM kann man eh nur am Fahrwerk äh, rummachen bei Geometrie. Gibt nicht. Okay, okay. Und und deine Platzierungen waren, du warst ja auch relativ erfolgreich unterwegs, ne? Du bist im ersten Rennen auch auf Platz drei. Platz um, drei. Also und zweiten, Vierter. Genau. Das war ja eine gute Woche. Das war richtig kurz Wochenende für dich. Bist du wahrscheinlich dementsprechend zufriedener? Also kannst mit so einem guten Haken dahinter. Ja, das, das, das war wichtig. musste äh, weil da waren schon die anderen auch zum, beim Testen mit ihren Teams und äh, das haben wir ein bisschen auslassen müssen. Okay. Und ähm, ja, es ist einfach wichtig, dass man konstant Punkte macht. Ja, und ja. da hilft natürlich Dritter und Vierter ungemein. Hat es auch hier mal in die Quere gekommen auf der Strecke? Weil Im Training oder im volley oder Im Training, Training. Ehrlich? schon. Hast du gesagt, ah, da vorne ist der Luca, <lacht> <lacht> <lacht> Ja, das war eigentlich. Ich meine, wir, wir haben uns, im, glaube im ersten Training gleich einmal ja. gesehen. Und für mich war es gut, weil, ich meine, der Philipp ist seit letzt, letztem Jahr WM Dritter. Und da weiß ich genau, kann ich mir gleich mal schauen, wie sind die Jungs unterwegs. Und ja. äh, habe natürlich dann versucht, da gleich mal was ja, gleich mal mitzufahren, hat natürlich nicht ganz ich am Anfang, <lacht> ganz klar. Ähm, aber na, aber war so eigentlich ganz cool. Wenn man eben dann auch in so WM-Starterfeld reinkommt, dann ist es natürlich ganz gut, dass man sofort schauen kann, weil die Jungs sind innerhalb von drei, vier Runden Schnell. super unterwegs. Ja, und ja. das geht natürlich dann vielleicht leichter, wenn, ich, wenn, ich, wenn man da schauen kann, wie wird das gemacht und gleich so ein bisschen mitschwimmt, ja. Auch wenn man vielleicht gerade ein Moped noch zum Tor hat, so. um das ja. kennenzulernen. Okay. Ja, es ist ja Wahnsinn, in welchem Niveau ihr euch <lacht> bewegt. Es ist echt unglaublich, ne? wenn man sich die Supersport, Superbike-WM ähm, im Fernsehen anschaut, so als Hobbyfahrer. Das ist natürlich schon ein gigantisches Niveau. Was mich so ein bisschen überschweifend bringt zum Julian, weil der Julian ist, ist bekannt aus der, aus der Isle of Man TT. Szene, hat da sehr, gibt es ein sehr erfolgreiches YouTube-Video, das habe ich gesehen. Wie heißt das gleich wieder? Weißt du das nochmal? Oh, boah, fragst du mir jetzt schnell. Ähm, Irgendwas mit dem. Härteste Motorradrennen der Welt. Ja, Jahre? oder, oder, oder ja, genau, und dem Tod zu so nahe oder irgendwie sowas. Das ist aber ja, sehr ah, erfolgreich. Erstes Ziel nicht sterben. So. Erstes Ziel Bild, nicht sterben, Bild genau. dramatisiert wieder mal. Aber. Ja, ja, aber es ist, es ist letztendlich so. ne. Also grundsätzlich ist es ja nicht gelogen, es ist vielleicht ein bisschen hochgepusht, aber es ist nicht gelogen. Und. Ähm, für viele ist es ja, also ich, ich weiß auch viele Rundstreckenfahrer, die das Thema TT, Isle of Man so ein bisschen scheuen und sagen, ich würde nie auf der TT fahren. Wie geht es euch da? Ungefähr so. <lacht> <lacht> ähm, also ich würde ich mir sicher gerne mal anschauen. Das ist eigentlich mein Wunsch in Zukunft. Äh, und vielleicht einmal gerne rumfahren und vielleicht einmal ein bisschen flotter um die Insel fahren. Aber auf gar keinen Fall in dem Tempo, wie es äh. bei der TT der Fall ist. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz eigene... Wie soll man sagen, ganz eine eigene Klasse in ganz eine eigene Richtung und da braucht man auch gewaltig viel Erfahrung. Ja. Ich glaube, es ist auch so, dass man halt da so viele Kurven, es ist so eine Runde, ja. das ist so lange Runden, dass man da wirklich genau wissen muss, wo was ist, wie was geht und. Natürlich ist das nochmal viel, viel gefährlicher als, normal, als auf einer normalen Rennstrecke. Ja, absolut. Wie geht's dir da, Philipp? Ja, wir, wir, haben, uns, wir haben uns am Sonntag unterhalten, was superbike renner war in Most. Und Kurve 18, 19, äh, ballern die, glaube ich, mit im vierten, fünften Gang innen leicht über den Körper drüber. Mhm. Und es, es schaut schon ziemlich geil aus und wir äh, diskutieren über, da nur 15 Meter, und, also bis zum bis zur Mauer. Bis zur Mauer. Ja. Und da sind es halt null Meter ja. bis zur Mauer. Und du brauchst wirklich viel Erfahrung, glaube ich. Und das meiste, was sich bei uns auf der Rennstrecke ändert, ist eigentlich ein neuer Asphalt. Und da ist glaube ich, schon so, dass von, von Jahr zu Jahr dort und da ein bisschen anders wird Weil da ja. ja auch noch Autos fahren. Und ja. da, da tut sich in einem Jahr, glaube ich, so viel. Ja. Und das ist ja ganz, ganz was Eigens. Und, äh, ich finde, also das ist auch Rennsport auf, auf höchstem Niveau und du musst die Strecke in- und auswendig kennen und du musst nicht nur für 30 Minuten, 40 Minuten konzentriert sein, sondern du musst da ein wenig länger die Konzentration so aufrecht behalten. das musst. Ja, ja. Würdest du dir das zutrauen? Äh, boah, sagen, also ich würde auf jeden Fall nicht so schnell rumfahren wie der Julian, ja, sicher. Ja. Also. Ja, ich schon rot jetzt. Das ist ein, Kompliment. Jetzt, jetzt ein ja, ich glaub, das, ja, das äh, kennst du so, ja, jetzt, ja. Ja. Ja, also, es, ist, es ist echt, echt witzig. Teilweise, äh, Autobahnen langen wir 200 und, und auf, der, auf der Rennstrecke denkst du dann für so, da gibt es ja die Turn 3, da fährst man einen Supersport, wenn wenn es also, Reifen neu ist, fährst du sechsten Gang Vollgas durch. Ja. Und, und da denkst du ja, das ist eigentlich schon ziemlich geil. Aber, dann, wenn's, wenn es, wenn alles ein, ein enger wird, dann, dann fährt wir auch schon so im Schisser. Aber ist das nicht überall so, wenn man mal was macht hat, dass es dann einen nicht mehr so schlimm erscheint? Also wenn man da steht, wie geht es dir da, Julian, wenn du dann auf dem Motorrad sitzt, auf, auf der Insel und ähm, diese bekannte Gerade da, die, die Buckel, wie heißt die gleich wieder? Uh, Bray Hill wahrscheinlich. Bray Hill oder? zum Beispiel, ja. genau. Wenn du da runterfährst, geht dir währenddessen überhaupt irgendwas durch den Kopf oder um, bist du ganz woanders? Also das ist definitiv jedes Jahr das gleiche. Wenn du wieder hinkommst und das erste Mal die erste Runde im Training runterfährst mit knapp 300 äh, und die Block geht, dann hast du definitiv wieder Hosen ah, ah, wie man so schön sagt. Ne? Nein, ähm, man braucht aber paar Tag, bis man reinkommt, bis das ja. Gehirn wieder die Geschwindigkeiten gewohnt ist und, und man sieht wirklich sag mal, die, die Marke, die man lernt, den man oder vor, davor gelernt hat, bis man die wieder einfach wie so ein Roadbook quasi abdeckt und nur mehr funktioniert. Mhm. Aber na ja, das ist der Idealzustand. Ne? Mhm. Und, und wie ist die Angst vor dem Training oder vor dem Rennen? Ist die Angst wirklich so, dass man sagt, man hat so weiche Knie, dass man eigentlich gar nicht mehr zum Motorrad hingehen kann? Ist das wirklich so? Ähm, ich habe das ganze Jahr damit eigentlich. Okay. Um, Weil es halt wirklich richtig gefährlich ist und die zwei Wochen während der TT und während der Classic TT ist für mich wirklich, also von, von der Anspannung her, gibt es nichts Vergleichbares, ja. also das ist wirklich zwei Wochen extremst und ich sage es euch, ich habe panische Angst davor, ja. aber ich sage immer, ich muss vorher durch die Hölle gehen und durch die, die panische Angst haben und ähm, damit die dann funktionieren kann. Okay. Und jetzt ja. fragen sich bestimmte Zuschauer da draußen, ähm, wieso zum Kuckuck macht man das dann eigentlich, ne? wenn man so viel panische Angst hat davor? Was bestimmt das, jeder hat davor, der das machen müsste? jetzt. Das, das ist, was widerspricht aber wahrscheinlich, weil, wie es der Philipp und der Luca sein. Für mich ist das ähm, die Perfektion. Aha. Wenn man, wenn man drüben startet, äh, sagen wir eben Richtung Pro Hill auf eine Runde, bist du innerhalb von zwei Sekunden auf über 200 und du merkst, du merkst richtig den Übergang, jetzt darf nichts mehr passieren. Mhm. Jetzt, jetzt muss jede Kleinigkeit passen und für, für mich ist das krank, dann einfach abarbeiten, funktionieren und so extrem knapp ans Limit gehen und dann trotzdem schneller und schneller und schneller werden. Ne? Und ja. Also für mich ist das so die Perfektion, wie man immer so schön sagt vom... Rennsport. Und, und, und Rennsport kommt meiner Meinung nach auch von der Straße. Mhm. Also ich bin da altmodisch. Ich ja. bin da wahrscheinlich, wenn man über Sicherheit reden, der falsche Ansprechpartner. <lacht> aber, aber für mich kommt Rennsport von der Straße. Und deswegen, mhm. das ist da die ursprünglichste Form vom, vom Rennsport. Zeigst mhm. du das auch so? Oder? Ja, eigentlich hat er, hat er schon recht, was das betrifft. MotoGP ähm, diskutieren, ob, ob Red Bull Ring sicher genug ist. Ja. Und dann denke ich mir, das ist das andere Extrem. Äh, jeder, der schon mal im Repouring war, ja. das ist, das, genau. das ist ein Benchmark. Also ich glaube, das ist es nicht mehr. Ja, ja. Ähm, da ist Most gefährlich dagegen. Ja, da, da ist Most ist eher, äh, eher gefährlich. Ich habe es ja verwunderlich gefunden jetzt in Most, dass der Scott, ne, ich kenne ja. Scott Redding auch aus Spanien jetzt. Und der hat er mir eigentlich erklärt, wie, wie sauggefährlich die Strecken bei der BSB sind. Mhm. Ne? Und jetzt jammert er über Most wie gefährlich Most ist. Dabei ist Most eigentlich so gegenüber BSB-Strecken wiederum fast sicher. Ja. Das hat mich auch ah, gewundert, so dass, dass er da so... so hat ich Aber ja. welche, welche Stelle am Most meint er da jetzt halt speziell? Die, die vorletzte Kurve zum Beispiel, da wo der, der, der, der, der, die Flugzone nicht so groß ist, oder? Ich weiß jetzt, ich glaube, also was ich mir so mitgekriegt habe, war... Wann hat es um geregnet, Freitag? Freitag. Freitag, Freitag. Freitag, Freitag war es ja nass. Mhm. Oder so halb nass immer mal wieder. Und da war so ein bisschen die Diskussion, dass halt aufgrund von, von der nassen Strecke die Leute viel weiter rutschen. Und das mhm. war dann ein Thema, warum die ah, okay. Nassen nicht gefahren worden ist von ah, viel Leute, ja. mhm. Weil ein paar äh, Kurven dabei sind, wo sie gesagt haben, okay, man ist so schnell dran, äh, im trockenen bremst das Kiesbett und, und die Wiesen mhm. und da halt nicht. Und mhm. dann kommt die Mauer, da war wohl wahrscheinlich auch nicht überall ein air ist, das weiß ich nicht genau. Das war glaube ich ein bisschen ein Diskussionsgrund. Mhm. Aber so offensichtlich ist es wahrscheinlich da, wo wir auch gestanden sind, mhm. das sind 18, 18 oder 18, 19 die Linkskurven hinter dem Fahrerlager. Mhm. Da ist es natürlich für die Geschwindigkeit. Wenn ja. man Superbike ist, ist es vierter, fünfter Gang. Ja. Mal auf jeden Fall mehr wie Halbgas. Ähm, ja. ist einfach zu wenig ja, Platz, wenn du das ja. ist. Es ist wahrscheinlich so, wie wenn man 300-400 Meter Auslauf gewandt ist, das kann von einem M-Strecken oder, genau. oder einem halt Da schmunzelt natürlich jetzt Kulten der All-of-Man-Fahrer und ja. sagt, ja, muss das <lacht> nicht so sicher? Mhm. <lacht> ja, ja so, so konträr ist das Ganze. Und um das abschließend ein bisschen zu sagen, ich kann mir das schon ein bisschen vorstellen, dass du sagst, okay, ich nehme die Angst im Kauf, um die Perfektion des, des, des Motorradfahrens zu erlangen dafür nimmst du, du, musst ja irgendwo die, die, die Waage finden, sage ich mal. Ne? Du hast ja ein gewisses Opfer und er, erhältst ja dafür irgendwas. Und, ja. und ein Sieg ist ja nicht unbedingt in der Isle of Man das Ziel, weil der Sieg ist, ist schon, ja relativ weit weg. Ist doch, er? nein. für mich ähm, war es unwahrscheinlicher, dass ich überhaupt dorthin schaffe. Ja. Und ich möchte gewinnen und ich werde gewinnen. Okay. Egal wie lange das es dauert, oder? Ja, bei meinem Businessplan im Kopf. Wird's, <lacht> ich, bin, ich, ich bin genau auf dem Weg, ist sage Corona war nicht geplant, aber <lacht> aber Da habe ich jetzt zwei Jahre verloren, aber nein, ist, ist bei mir. Ich bin auf meinem Businessplan und ich sage, es wird vielleicht noch ein paar Jahre dauern, aber. Okay, aber das ist das große Ziel, definitiv. Ganz sicher. Okay, wow. Ja, heftiges Thema. Äh, schweif einmal um von der TT auf äh, den Kampf der Motorradhersteller. Luca, du bist auf BMW in der IDM Superbike. Ähm, bist vorher, du hast den Meistertitel in der IDM 600, hast auf Kawasaki eingefahren. Um, und jetzt hat er, hast du einen Gaststadt in der Supersport-WM auf Suzuki gemacht. Wie ist denn das? Haben die Hersteller angefressen auf die, wenn du das da von der BMW auf die Suzuki springst oder finde ich das okay? Also in dem Fall muss ich sagen, hat es auch mit meinem Team äh, Kiefer Racing, also gar ja. kein, kein Problem oder so gegeben. War mhm. ja ein freies Wochenende für, für mein EDM-Team ja. und äh, die haben sich gefreut und gesagt, die können das gerne machen. Okay. Und, ähm, wir, sind, wir fahren auf BMW Bikes, sind ein bisschen unterstützt von BMW, so wie einige andere EDM Teams. Also ist jetzt nicht direkt so ein Draht da, dass man sagt, äh, dass jetzt da von BMW vielleicht keine Freigeber gekommen wäre, aber das war da ohne Probleme passt okay. und hat mich natürlich gefreut, weil dann ich, habe ich das machen können. Ja klar, ähm, es gibt ja gewisse Freiheiten natürlich. Es gibt nein. natürlich gewisse Freiheiten. Mhm. Dazu war es nur eigentlich eine andere Klasse gewesen, mhm. in der, wo jetzt BMW, sagen wir mal, keine Konkurrenz, Bike gehabt hätte. Mhm. Also denkt, dann ist sicher auch noch mal leichter. Mhm. Wäre jetzt was anderes gewesen, wenn es jetzt vielleicht die superbike gewesen wäre. Zum Beispiel und okay. dann vielleicht andere Hersteller. Ähm, dann war es vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen. Oder dann hätte man einfach wahrscheinlich mehr darüber reden. Wir müssen, ob es mhm. klappt oder nicht. Okay, wie ist denn das bei euch, Philipp, in der, in der Supersport-WM, wenn du permanent dort fährst? Ich weiß ja so ein bisschen so aus Hörensagen, berichte ich mir gern, wenn es nicht stimmt. In der Supersport-WM dürfte ihr ja keinen Blipper fahren, ne? mhm. Und da ist ein bisschen Kawasaki dran schuld, oder? Äh, ja, Kawasaki hat das in der Serie nicht. Aha. Und deswegen dürfen es die anderen auch nicht fahren. Ah, okay. Ähm, das, das, die passen heute halt immer als Reglement ein bisschen an, weil, wie auch in der Superbike-WM, äh, du, du kannst Yamaha ist sagen Sie, in der Kurven recht gut und äh, das auf der gerade nicht so schnell ja. wie Ducati oder Honda ja. und ähm, in der Supersport-WM ähm, ist heute halt im Moment Yamaha äh, stark vertreten mhm. und, und Kawasaki mit, mit sechs Motorrädern und dann eben MV mit, mit nur noch einem Motorrad. Mhm. Ähm, und nächstes Jahr soll ein neues Reglement kommen, damit es mehr Hersteller äh, ins, ins Boot holen können. Mhm. Und da müssen aber die, die Hersteller eher ja ein bisschen zusammenarbeiten, dass man da ein Reglement findet, wo keinen irgendwo benachteiligt. Mhm. Ähm, vielleicht dürft, darf dann Yamaha einen Blipper fahren und äh, Kawasaki kann die 636 bringen oder sowas. Was die jetzt ähm, im Moment da nicht hernehmen darfst, die 636? Genau, ja. äh, weil Kawasaki einfach sagt, das ist eine 600er Klasse und äh, da fahren wir mit der 600er mhm. und nicht äh, mit der 636. Mhm. Und äh, für nächstes Jahr, wenn das Reglement kommen soll, müssen, müssen auch die, die Hersteller irgendwo zusammenarbeiten. Klar gibt es da immer wieder mal ein paar Reibungspunkte, aber, aber nichts. Gröberes, weil einfach jeder Hersteller versucht, das konkurrenzfähigste Motorrad zu haben. Aber das ist eh klar. Aber man versucht es halt immer auf das dass Ausgeglichenes. Mhm. Eigentlich so wie, wie, wie im Moment die Supersport WM ist, ich denke ich, ist eigentlich am ausgeglichensten. Okay. Und ist, was, was denkst du, hat jetzt zum Beispiel die Kawa ähm, noch für Vorteile, bis auf ein bisschen mehr Leistung auf der Garten gegenüber der Yamaha? Äh, ja, wenn die gerade lang ist, ist, ist Kawasaki auf jeden Fall Topspeed-mäßig äh, nicht schlecht. Äh, Problem ist ein bisschen die, die Beschleunigung okay. äh, und der Hinterradgrip. Äh, was man so mit dem. Äh, jetzt haben wir ja einen SCX-Reifen von Pirelli mhm. bekommen für seit Misano. Und äh, den bringt man nicht ganz so über die Distanz wie, wie die Yamaha mhm. Und das sind einfach äh, Konstru äh, Konstruktions. Probleme, sage mal. In die, Sachen chassis Geometrie. Ja, äh, wo einfach vielleicht der mal von, von Anfang an jetzt ein bisschen besser zurechtkommt, da müssen wir halt mit unserer Abstimmung ein wenig gegenarbeiten. Aber hat das nicht ein bisschen was damit zum tun, dass durch das, dass die, die Kawasaki, die 600er ja älter ist in der Generation? Hm. Weil die 636er, glaube ich, die kam ja im Jahre, was war das für? Ich glaube, 2016. 2016 müssen wir jetzt wahrscheinlich lügen, aber wir wissen es, also ich glaube auch irgendwas in dem Dreh. Und, und, und das heißt, das, ihr fährt es eigentlich mit einem alten Motorrad. Gegenüber Yamaha. Eben wegen dieser Kubik-Sache. Ja, äh, die Kawasaki, wo ich, wo ich jetzt fahre, das ist eigentlich die letzte in Europa. Mhm. Ähm, das, ja. Wir haben für das, das, das Jahr äh, nochmal eine neue bekommen. stimmt eine neue, alte quasi. Ja, ne? ja die ja. Was es wirklich noch gegeben hat und äh, ja, so, so ist das halt in der Supersport werden. Das Motorrad funktioniert äh, gut. Ähm, wir haben Gewisse Vorteile gegenüber der MA, aber wir haben auch Nachteile gegenüber der MA. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du von einem, der MA-Fahrer geschlagen wirst, wenn 26 MA-Fahrer da sind, das ist halt relativ hoch. Ja, ähm, aber ich, ich denke, die Kawasaki hat Vorteile und ist für mich ein gutes Motor zum Fahren. Teilweise ist mir wirklich, ist wirklich schwierig zum Vorstellen, dass äh, das schlechter sein soll. Ja. Vom Fahrwerk her. Okay. Aber wenn ich mit den anderen mitfahre, es gibt halt Tage, wo man nicht mithalten kann. Okay, ja. Oder Rennstrecken ja, Rennstreckenbetriebe wahrscheinlich. Bedingt, oder? Also wenn wenn viele erste Gangkurven und dann mhm. danach lange Gerade ist eher mhm. schlecht. Mhm. Äh, du sitzt ja auf Yamaha, aber die Isle of Man bist du nicht auf Yamaha gefahren? Oder? Nein, ich bin damals für ein Team, oder, von 2016 so bis 2019, für ein Team von der Isle of Man gestartet. Mhm. Und bin da 100 CBR 600 und Honda Fireblade. Ah, okay. Und wie es auf der Isle of Man gibt, es da auch so diese, diese Reglement, oder ist es da einfach so ein Herstellerkampf untereinander, oder halten die eigentlich alle zusammen und sagen, wir sind Ich, ich sage, das wo? ist wahrscheinlich so ein Bildunterschied zu einem Rennstrecken-Paddock. Ähm, dadurch, dass das alles ein bisschen ernster ist, ist da wirklich ein Zusammenhalt. Also, ah, okay. da ist auch generell unter den Fahrern, merkt man, da ist, das ist, alles ein bisschen familiärer und ein bisschen, ein bisschen lockerer und, und man genießt die Zeit, ich mal, gemeinsam, was man dort macht, anstatt mhm. sich gegenseitig vielleicht dann auch bekämpfen. Wobei dann in den, bei den Top-Teams merkt man das schon, auch, da ist wirklich also, verbissen, da wird, wenn da irgendeiner das, Re das Reglement vielleicht ausnutzt, wird er sofort Protest eingelegt. Ja, genau. Also, ja, ja, da ja. geht es dann halt dann natürlich um was. Ne? Ja. Also, aber aber das gibt es in, in der Supersport-WM oder in der IDM ja auch, oder? Dass da, wenn da irgendwas ist, wird da auch gerne Protest eingelegt, oder? Ja, ich meine, klar, also das Reglement ist das Reglement. Ähm, und natürlich schenkt keiner dem anderen was. Mhm. Es geht immer um, es geht, ich sage, es geht immer um was und oft geht es um viel. Mhm. Und es ist natürlich dann auch klar, dass wenn ein Team sagt, okay, ein anderes Team, ein anderer Hersteller macht irgendwas, wo man vielleicht nicht so ganz klar sagen kann, dass das erlaubt ist, dann wird das natürlich mehr angeschaut. Mhm. Oder, man, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber mir ist, ich war in Most zum Superbike-IDM-Lauf, habe den ersten Lauf gewonnen und war dann um, mein Motorrad war dann um 500 Gramm zu leicht. Oh, uh, Das okay. ist natürlich furchtbar, weil ich mit 80 Sekunden Vorsprung gewonnen, das hätte jetzt nichts ausgemacht. Ja. Aber Reglement ist Reglement ja. und zu Recht, bin dann, irgendwo zu Recht bin ich dann aus der Wertung genommen worden. Okay. Kann ich nichts dagegen machen, ist so, wie es ist. Um, aber da ist also eigentlich, da hätte jetzt auch, hat jetzt auch einen Protest eingelegt. Aber wäre da vielleicht nichts passiert und jemand hätte das gemerkt, dann wäre sicher ein Protest gekommen, mhm. weil irgendwo steht das Reglement so und so. Passt dann haben wir einen Fehler gemacht mhm. und fertig. Aber okay. es gibt da sicher andere Sachen auch, eine Idee vielleicht noch nicht so, aber gerade in der WM vielleicht da eher nur in Richtung äh, Moto 2, MotoGP, wo vielleicht von den Herstellern noch, oder gerade in der MotoGP, wo die Hersteller noch so involviert sind, ähm, da auch schon in der Vorentwicklung oft so Geschichten sind, wo untereinander natürlich spekuliert wird, wie schaut das Bike von dem nächstes Jahr aus, wie schaut das aus und dann hört man irgendwelche, dass das getestet worden ist und dann wird eine ganze Strecken gesperrt für einen Test, weil, weil irgendeine mh. neue Verkleidung probiert wird. Mh. Da geht es natürlich dann sehr, sehr genau. Da möchte keiner irgendwas weitergeben. Ja, das ist ja, ja. Ja, da sind die Hersteller untereinander schon sehr streng. Wie war das in der, in, der, in der Moto3 zum Beispiel? Du hast ja ganz viele Jahre Moto3-Erfahrung gehabt und hast du da, da einen, einen, einen gigantischen Sieg 2018 in Jerez, glaube ich, war das mhm. gehabt. Auf welcher Moto 3 bist du gesessen? KTM. KTM, KTM. Wie ist da so also der Hersteller? Ist das da, geht es da nochmal sensibler ab oder, oder eher das Gegenteil? Ja, in der Moto 3 war es teilweise schon, schon ein bisschen extremer äh, zwischen, zwischen KTM und Honda. Halt. Ah. Und, aber eigentlich auch immer ganz normal. Ähm, ich war 2017 bei zwei von den drei Tests für das 2018 Motorrad dabei und das ist halt schon auf einem richtig hohen Level aber da wird auch, was in der MotoGP im Großen betrieben wird, wird, in der Moto3 im Kleinen betrieben, da wird auch geschaut, dass alles unter, unter Verschluss gehalten wird, mhm. so gut wie es geht. Mhm. Ähm, teilweise denke ich mir zum Beispiel, das ist ein bisschen ein Kindergarten, mhm. ähm, weil es gibt wirklich Sachen, die, die macht eh jeder. Ja. Und ähm, die braucht man dann nicht unbedingt Boxen doch immer, immer und äh, das, da denke ich mir dann schon, das ist ein bisschen, vielleicht ein wenig zu viel, ja, aber im Endeffekt äh, haben es vielleicht die Kleinigkeiten, die wo, wo dann im Endeffekt äh, einen Unterschied ausmachen. Aber schlussendlich wird es wahrscheinlich auch in der Moto3 und auch in der MotoGP so sein, sage ich jetzt mal, richtige gerne, wenn es nicht so ist, im Endeffekt kochen alle mit Wasser, oder? Es ist so. Sicher, oder? Das ist, das ist tatsächlich, oder? Ja, absolut. Ja. Ich meine, Fahrer wie die Hersteller oder die ja diejenigen, die Chassis bauen in die Motor 2 in dem Fall dann, mhm. oder wie auch immer. Ja, ja, extrem interessant, weil es ist natürlich, man, man merkt halt in den Hobbyfahrern, denke ich, ist es vermutlich am extremsten, der carver gegen den Yamaha-Fahrer. Und dann werden die Witze gerissen, die Witze, die manchmal dann unter die Gürtellinie gehen, der andere nimmt es persönlich und sagt, Na und, und, und ich habe da auch schon meine Meinungen vertreten, aus technischer Sicht, die teilweise auch, sogar von den Motorradherstellern, sehr, sehr ernst genommen werden und auch nicht so gut angenommen werden. Ähm, da merkt man schon, dass es eine gewisse Empfindlichkeit da, vor allem auch im, ähm, sag mal, in der normalen Industrie. Das ist aber vielleicht im Rennsportsegment wahrscheinlich eher nicht so. Ne? Denke ich, dass da viel mehr der technische Aspekt der Hintergrund ist und die Techniker, die bei den Herstellern arbeiten, ja wissen, was die Vor- und Nachteile der jeweiligen Hersteller sind. Nicht ganz sicher. Ja. Ich sage immer, das beste Beispiel Ducati vor Bayern, falls du dich erinnern kannst. Ja. Da hat jeder über Ducati geschimpft oder so also quasi. Dabei ist es hundertprozentig mehr als gut genug für jeden für jeden Fahrer von uns yeah. aber und jetzt wo nimmt man die letzten Jahre wo sich Ducati hinentwickelt hat und da fahren wir jeder ne? Ducati von weil es der Spike ist yeah. Ich bin der Hobbyfahrer aber wahrscheinlich kann er genauso wenig nutzen wie wie Ducati vor zehn Jahren. Genau, genau, ja. genau. Also Schluss letztendlich kann man schon so sagen, du hast das vor uns im Interview eigentlich schon gesagt, dass das eigentlich das Miteinander wahrscheinlich der bessere Weg auch ist und, und sich die Hersteller auch untereinander äh, dementsprechend äh, nicht so unbedingt zusammentun, aber vielleicht einfach auf einer guten Basis zusammenarbeiten, genauso wie die Fahrer und dann und bis in die Hobbyfahrer-Szene und dann wahrscheinlich das Beste auch dabei rumkommt. Ne? Also das wäre so auch, die, denke ich, der Wunsch von verschiedensten Herstellern, Zusammen und, und äh, vor allem in der Rennsportszene ne? kann man das schon so abschließend dazu sagen.